gut ich dachte ich nehme euch mal wieder die nächsten tage ein bisschen mit denn es stehen spannende dinge an ähm, am allerspannendsten finde ich dass ich jetzt bald meinen neuen kalender bekomme ähm, das wird einfach nur toll mal gucken wann er hier ankommt vielleicht irgendwie morgen oder übermorgen und ich zeige ihn euch dann auf jeden fall falls ihr auch so Kalendermenschen seid die irgendwie ja das geil finden, dann könnt ihr verstehen, warum ich mich so freue. Ich finde jedes Jahr im Herbst, wenn du merkst, okay, es geht langsam aber sicher Richtung Weihnachten und Richtung, ja, halt dann neues Jahr, gibt es nichts Besseres, als sich um einen neuen Kalender zu kümmern und jedes Jahr wieder so ein bisschen zu recherchieren und zu gucken, was gibt es und was brauche ich und worauf habe ich Lust und was, glaube ich, passt zu mir und ah, das ist toll und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie dieser hier jetzt so wird, für den ich mich entschieden habe. Mir ist gerade was richtig, richtig Doofes passiert und ich dachte mir, ich erzähle euch das mal, bevor euch das auch passiert. Weil es hat was mit Lebensmittelverschwendung zu tun. Ich habe mir nämlich irgendwann mal diesen Kokosjoghurt hier gekauft, der super, super lecker ist, den ich echt empfehlen kann und den ich eben essen wollte. Und dann habe ich mir das natürlich ganz genau angeguckt, ob das schlecht ist, weil ich finde, den Joghurt, ich kann da immer nicht so einschätzen, wie lange der sich hält. Und der war jetzt schon ein paar Tage offen und dann hat an einigen Stellen so am Rand da so was Grünes geschimmert. Also habe ich dann für mich die Konsequenz rausgezogen. Scheiße, der ist schlecht, ich muss ihn wegschütten. Kacke, aber bevor ich jetzt was Schlechtes esse und mir geht's es dann schlecht, schütte ich ihn auch lieber weg. Und dann habe ich es ausgeschüttet und ausgespült. Und guck mal, in diesem Becher ist eine grüne Schrift und sind so grüne Zeichen, die wahrscheinlich durchgeschimmert haben und die fälschlicherweise mich auf die Idee gebracht haben, der Joghurt ist schlecht, sodass ich ihn jetzt weggeschüttet habe. Also, das war natürlich meine eigene komplette Dummheit und, äh, keine Ahnung, vielleicht hätte ich noch genauer gucken sollen, aber das war schon sehr genau geguckt, äh, sonst wäre es mir gar nicht aufgefallen. Aber auch das Design könnte vielleicht besser sein, oder? Ich weiß nicht, ich finde grün bei Lebensmitteln, die eigentlich nicht grün sind, immer alarmierend. Naja, auf jeden Fall ist der eigentlich sehr, sehr lecker und ich ärgere mich sehr. Ich bin jetzt auf dem Weg in den Bergmann-Kiez. Da war ich nämlich am Wochenende zusammen mit meinem Freund und wir haben Keramik angemalt. Und das wurde jetzt ähm, mit so einem Klarlack versiegelt und gebrannt, glaube ich, damit es auch hält die Farbe. Und das können wir jetzt abholen und ich bin super gespannt, äh, wie das Ergebnis ist. im Rossmann und im Lidl. Und ich habe zwei, drei Dinge gekauft, die ich noch nie hatte und die ich mal ausprobieren will. Ich zeige sie euch mal. Das sind zum so einen Streichcremes von Rossmann. Diese hier, Paprika Cashew, hatte ich schon mal. Ist unfassbar lecker. Riesige Empfehlung. Und hier ist dann noch eine, die ich neu ausprobiert habe. Und zwar Fernöst Ich habe eben fettlöslich gelesen. Geil. Fernöstliche Linse. Ein Proteinaufstrich. Da ist außerdem noch... Tomaten, Sojabohnen, Tomatenmark, Cashewkerne, Zwiebeln, Agavendicksaft. Da ist eigentlich eine ganze Menge drin. Schwarzkümmel, Kreuzkümmel. Uh, das habe ich nicht gelesen. Jetzt bin ich gespannt. So sieht die aus. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich die Konsistenz von so Hülsenfrüchten nicht mag. Deswegen ist das immer ein hohes Risiko, sowas zu kaufen. Aber ich teste mich halt langsam ran. Ich taste mich halt langsam ran. Und, ähm, aber ich sehe schon, dieses hier hat auf jeden Fall eine bisschen so mehlige Konsistenz. Oh ja, sehr mehlig, aber lecker. Mhm. Die schmeckt mir gut, trotz der Konsistenz. Dann hat Lidl ganz viele neue vegane Produkte von der Marke Wemondo. Und ähm, ich wollte mal diese Maultaschen ausprobieren, die sind mit einer Gemüsefüllung. Da ist Gemüse, also Blattspinat, Lauch, Zwiebeln drin und ansonsten Gewürze, auch Zucker, auch so Zeugs, was glaube ich nicht so gut ist. Aber ähm, ich mag diese veganen Mautaschen von Bürger sehr, sehr gerne und dachte mir... Mit Spinat ist bestimmt auch geil, deswegen ich werde berichten, wie die waren. Dann noch zwei Dinge, eins, auf das ich mich sehr freue und eins, bei dem ich ein bisschen skeptisch bin. Das eine, hierauf freue ich mich, ist ein Schokoriegel, Kokos und Zartbitter. Ich mag nämlich manchmal nach einem langen, anstrengenden Tag, so wenn ich lange Uni hatte oder so, hole ich mir manchmal ein Bounty. Weil das erinnert mich so richtig an früher Und manchmal selten. Aber manchmal mag ich das sehr, sehr gerne. Und diese ist jetzt halt die veganisierte Form und Zartbitterschokolade, was ich auch geil finde. Und ähm, ich dachte mir, warum nicht? Vielleicht schmeckt das ja. Da sind zwei so Bites drin. Und ich werde es mal ausprobieren. Oh, die Schokolade riecht schon mal gut. Da drin ist wirklich einfach nur Kokos. Und ich mag es sehr gerne. Ein bisschen trocken. Aber vom Geschmack, mm, sehr lecker. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht auf die Nährwerte geguckt. 35 Gramm Zucker, wow. Sehr viel Fett, sehr viel Zucker. Also nicht unbedingt gesund, aber gut. Muss ja auch mal sein, ne? Und das Letzte, was ich mal ausprobieren wollte, ist Rotbäckchensaft. Ja, ich habe Eisenmangel. Das habe ich vielleicht für mich selbst diagnostiziert, weil ich habe auch mein Blut testen lassen. Da ist nichts bei rausgekommen. Aber ich hatte im Winter letztes Jahr ganz, ganz lange aufgerissene Mundwinkel. Mehrere Monate, also bestimmt drei Monate. Und habe dann irgendwann euch auf Instagram gefragt, ob ihr eine Idee habt, woran das liegen könnt. Und haben mir super viele Eisen als Tipp gegeben. Und seitdem probiere ich immer mal so Eisen zu mir zu nehmen. Ich habe mir... Ähm, auch bei Rossmann, dieses hier mal gekauft, das sind so Brausetabletten. Ich finde die eklig, weil die nach Blut schmecken, meiner Meinung nach. Und mir wird davon immer schlecht. Und dann habe ich mir noch so richtige Tabletten in der Apotheke gekauft, die... Das ist eine längere Geschichte. Ich habe ja auch diese Schilddrüsenkrankheit Hashimoto. Und dafür nehme ich halt jeden Morgen eine Schilddrüsentablette Und eigentlich sollte ich auch das Eisen jeden Morgen nehmen. Aber die beiden bekämpfen sich. Und deswegen muss ich jetzt Eisen immer abends vom Schlafen gehen nehmen und die Schilddrüsentablette morgens. Ähm, aber es ist noch nicht so optimal. Also das ist sehr unregelmäßig, dass ich Eisen aktuell nehme. Und deswegen dachte ich mir, ich probiere doch mal vielleicht diesen Saft aus, weil den Tipp hat mir auch eine Freundin gegeben, die sich auch ganz gut mit sowas auskennt. Und ähm, ja, da ist ja wohl auch viel Eisen drin. Und es riecht aber zumindest ganz gut. Ähm, ich probiere es mal in so einem kleinen Schottglas hier. Uh. Okay, das ist die Farbe. Es riecht nach Traubensaft oder so. Oder Apfelsaft einfach. Mm, okay, schmeckt lecker. Puh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, boah, das ist ganz schön teuer, also drei fünf. Ah! Aber da hinten kommt dieser Eisengeschmack. Dieser Blutgeschmack. Ja. Ugh. Also der Geschmack an sich ist gut, aber du merkst dann am Ende, dass da Eisen ist. Und Eisen mag ich anscheinend nicht. Finde ich super eklig, wird mir schlecht von. Aber das werde ich jetzt erstmal trinken und vielleicht bringt das ja ein bisschen was, sonst nehme ich halt weiterhin die Tabletten. Ansonsten sind es nicht wirklich interessante Sachen, die ich gekauft habe. Mehr so Gemüsezeug und äh, Zahnbürsten und so ein Zeug. Aber ähm, ja, vielleicht war ja schon eine Empfehlung für euch dabei. oder? Davon wurde ich heute morgen geweckt. Ich dachte, hm, wer mäht denn hier den Rasen? Hier gibt's doch gar keinen Rasen. Nee, ist auch kein Rasen. Ist irgendein verkackter LKW, der ultra laut ist. Boah, seit zwei Stunden oder so. Ah. Ich mache jetzt das geilste Bananenbrot, ohne zusätzlich Zucker, ohne zusätzlich Fett. Ganz einfach zu veganisieren. Also ähm, wir hatten noch zwei Eier, die irgendwie weg sollten, deswegen habe ich die mit reingemacht. Aber geht wahrscheinlich auch genauso gut ohne Eier. Also bitte probiert's aus, es ist so lecker. Ja. dann wurde es jetzt 30 Minuten im Ofen. Oh, da sind zwei Eichhörnchen im Garten. Hallo! Schauspiel gönnen. Da ist wieder eins. Ich habe das Bananenbrot nach 35 Minuten rausgeholt. Es kühlt gerade noch ab, aber so sieht es jetzt aus. Ich habe da jetzt keine Banane oder so oben drauf zur, Ver zur Verzierung gelegt. Ich weiß, das machen auch viele, aber irgendwie ich nicht. <lacht> es ist noch heiß und weich, aber guckt es euch mal an. Hier ist jetzt gerade natürlich ein geiles Stück mit viel Schokolade, aber es ist so richtig schön smudgy, butchi, cremig, weich. Oh. Mm. So, ich habe mich jetzt ein bisschen aufs Sofa gelegt. Ähm, ich lese gerade ein wunderbares Buch. Und zwar... A Traveller at the Gates of Wisdom von John Boyne. John Boyne ist tatsächlich, glaube ich, echt jetzt inzwischen mein Lieblingsautor. Ich finde, der hat einfach Buch... Also so Ideen, das habe ich noch nie... Also es, ist, es sticht so krass heraus, im Gegensatz zu allen anderen Autoren, die ich bis jetzt gelesen habe. Äh, vor allem dieses Buch. Also, <lacht> so geil. Ich, mag, ich lese eigentlich mehr Deutsch und ich mag auch viele deutsche Autorinnen und Autoren. Aber die Bücher von ihm bleiben mir einfach irgendwie immer mehr im Gedächtnis, weil er einfach echt geile, geile Ideen hat. Ja, und ansonsten ist jetzt Freitagabend. Am Montag geht offiziell mein Semester wieder los. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, endlich wieder was zu tun zu haben. Ähm, ich meine, klar, ich hätte mir jetzt auch in den Semesterferien was zu tun suchen können oder mehr als das, was ich eh getan habe. Habe es irgendwie so ein bisschen verpasst, muss ich sagen. Ähm, Im Nachhinein hätte ich mich gerne für einen Sprachkurs oder so angemeldet. Aber das habe ich dann jetzt fürs Semester gemacht. Ich habe jetzt im Semester einen Sprachkurs und einen Sportkurs, den ich ausprobieren werde. Und das wird sehr, sehr aufregend, weil ich ja schon so lange nicht mehr irgendwie sowas gemacht habe. Und ähm, ja, bin ein bisschen aufgeregt, aber freue mich total und ähm, werde dann auch berichten, wie das so ist. Ansonsten ähm, könnt ihr mir sagen, wie macht ihr das so in den Semesterferien? Also ich meine, bei vielen Studiengängen ist es ja auch so, dass man in den Semesterferien Hausarbeiten schreibt oder so. Dann hat man ja eh nicht so viel frei, aber wie macht ihr das? Nehmt ihr euch richtig was vor oder mögt ihr das einfach so in den Tag hineinzuleben? Weil ich habe jetzt richtig gemerkt, dass das ein paar Wochen für mich cool ist, aber irgendwann denke ich mir, nee, ich fühle mich so nutzlos. Ich liege bis 10 Uhr morgens im Bett und dann kann der Tag schon nicht mehr richtig gut werden. Also ich bin irgendwie so ein bisschen, glaube ich, so drauf, dass ich gebraucht werde und was zu tun haben möchte sorry, hier quietscht ein Auto rum, ähm, aber ja, es gibt ja solche und solche Typen und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich habe gerade noch mit Luisa telefoniert und die meinte so, nee, ich finde es richtig geil, einfach nur auf dem Sofa zu liegen und habe auch kein schlechtes Gewissen dabei und ich so, ja, geil finde ich das auch, aber irgendwann denke ich mir, hallo, ist da noch irgendwas Nützliches drin in dem Körper oder wie? Ähm, ja, erzählt mal, ansonsten, große Buchempfehlung, ne? Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde euch den Kalender dann nächstes Mal zeigen, weil der ist jetzt noch nicht angekommen und das Video ist jetzt auch schon lang genug. Deswegen, ähm, ja, guckt einfach nächstes Mal wieder rein. Ansonsten vielen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und fürs Feedback, für einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Das ist natürlich nicht mehr so viel, wie es früher mal war, ist ja auch klar. Aber äh, ich freue mich, dass immer noch ein paar von euch dabei sind und äh, das macht mir einfach immer noch großen Spaß. Und deswegen... Äh, ja, danke und macht's gut. Bis dann. Ciao.